Wenn es um unsere Daten geht, wurden wir oft behandelt wie kleine Kinder. Unternehmen konnten teilweise über unsere Köpfe hinweg unsere Daten für Werbung nutzen oder sie weitergeben, ohne dass wir darüber Kontrolle hatten. Die alten Vorgaben zum Datenschutz reichten also schon lange nicht mehr aus. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Eine der gestärkten Regeln ist dein Recht auf Einwilligung. Das heißt, ein Anbieter darf deine Daten in vielen Fällen nur noch nutzen, wenn er dich erstens in klarer und verständlicher Sprache darüber aufgeklärt hat, welche Daten er für welchen Zweck nutzen möchte. Und zweitens muss er dich dann um deine Einwilligung bitten, diese Daten auch nutzen zu dürfen. Wenn der Anbieter deine Daten denn noch für andere Zwecke nutzen möchte, muss er dafür nochmal gesondert deine Einwilligung einholen. Pauschaleinwilligungen sind nicht mehr zulässig. Drittens gilt das sogenannte Kopplungsverbot. Deine Einwilligung muss freiwillig sein, sie darf nicht ohne weiteres an eine andere Datennutzung geknüpft werden. Es ist aber derzeit noch offen, wie sich das auswirken wird. Solltest du dich später entscheiden, einem Anbieter deine Erlaubnis doch nicht mehr erteilen zu wollen, dann kannst du sie jederzeit widerrufen. Dafür reicht eine frei formulierte E-Mail, wie »Hiermit widerrufe ich meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten für jegliche Zwecke.« Aber es gibt nach wie vor Fälle, in denen eine Einwilligung nicht nötig ist. Sonst könnten Zeitungen nicht mehr berichten oder Vertragspartner müssten sich gegenseitig mit Anfragen überhäufen. Wenn also ein öffentliches Interesse besteht, ein Vertrag abgeschlossen wurde oder ein Unternehmen ein sogenanntes berechtigtes Interesse hat, das ausnahmsweise schwerer wiegt als dein Interesse am Datenschutz, dann geht es auch ohne. Jedoch ist dieser Begriff noch nicht endgültig geklärt. Es könnte also passieren, dass sich ein Werbeunternehmen darauf beruft, um dir auch ohne deine Erlaubnis weiter Werbung zu schicken. In diesem Fall könntest du dein Recht auf Widerspruch nutzen und den Unternehmen einfach mitteilen, hiermit widerspreche ich der Nutzung meiner Daten für Werbezwecke als E-Mail oder im Kommentarfeld bei einer Bestellung abschicken, fertig. Für mehr Infos zu deinem Recht auf Einwilligung und weitere Filme besuche Deine Daten, DeineRechte.de.